Im Herbst 2020 wollte der neue Flughafen BER eröffnen. Viele Fluggäste werden dabei Taxis benutzen, aber es gibt da ein Problem. Und zwar, Berliner Taxis dürfen zwar zum BER fahren, sie dürfen dort aber keine Fahrgäste aufnehmen. Das produziert Leerfahrten und die sind zum Nachteil der Taxifahrer, die sind aber auch zum Nachteil der Umwelt und des Verkehrs. Deswegen setzen wir uns für eine Lösung ein, gemeinsam mit dem Senat und dem Landkreis Darmisch-Brewald einen Kompromiss zu finden zwischen den Berliner Taxifahrern und den Taxifahrern aus darmisch spreewald Wir brauchen einen einheitlichen Flughafentarif und wir brauchen Laderechte für Berliner und äh, Taxifahrer aus äh, darmisch spreewald damit es am Ende eine vernünftige Lösung im Sinne des Klimas, des Verkehrs und der ähm, Fahrgäste geben wird.